Zusätzlich zu den Boolschen Operatoren AND, OR und NOT kann in Web of Science noch ein sogenannter Nähe-Operator verwendet werden. Er bietet sich an, um Suchbegriffe in einen Sinnzusammenhang zu bekommen. Diese Funktion kann nur bei einer Suche im Feld Topic verwendet werden, also bei einer Suche im Titel, Abstracts und den Keywords. Denken Sie zum Beispiel an Lebensqualität. Auf Englisch Quality of Life. Natürlich können wir danach als Phrase, also Wortgruppe, suchen. Dazu setzen wir Quality of Life in Anführungszeichen. Dann wird die Wortgruppe, so wie sie zwischen den Anführungszeichen steht, gesucht. Alle Treffer haben exakt die Buchstabenabfolge in den Informationen. Das sehen wir an den gelben Markierungen. Damit erzielen wir mehr als 400.000 Treffer. Der Näheoperator, der leider nicht in allen Datenbanken funktioniert, ist NEAR mit einem Schrägstrich. Wir setzen einfach zwischen die beiden Begriffe, zum Beispiel quality und life, das near slash und schreiben dahinter eine Zahl. Diese gibt an, wie weit die beiden Begriffe maximal voneinander im Text entfernt sein sollen. Geben wir hier eine 5 ein, so sind die beiden Wörter in den Treffern maximal 5 Wörter voneinander entfernt. Gerade in englischsprachigen Texten heißt das, dass sie tatsächlich in einem Sinnzusammenhang stehen. Treffer können nun auch Live und dann Quality oder Ähnliches enthalten. Die Suche mit dem Neo-Operator ergibt mehr als 30.000 zusätzliche Treffer, wie zum Beispiel hier mit den Bindestrichen, die mit der ersten Suche nicht möglich waren.